Ja, grüße gehen raus an Frank. Herzlichen Glückwunsch, ja. du bist jetzt noch mal fünf Jahre lang, wenn Marx äh, Präsident Deutschlands. Mhm. Das beste Deutschland, was wir jemals hatten. Frank der Stein Ja, <lacht> ja ich habe hier keinen äh, Internetempfang. Nee, ich auch nicht. Was? Nee, das hier. liegt da nicht. Wie nee? was passiert denn? Was machen drüben hier? Da gibt's nicht mal wer spielt, da? Das Alter. ist falsch rum. Nee, nee, da ist richtig rum. Das sind wie die Tischdecke. Ich hole nicht wer spielt. Gesponsert hörtet von Roundup Unkrautfrei. Geil, Junge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir haben hier extra total geil geschmückt. Heute 23 Uhr auf 7 läuft der super wohl. Ich würde euch gerne ein bisschen mehr darüber erzählen, aber ich habe hier kein Internet. Ja, ich auch nicht. Mit Fenster aufmachen. Da die Schwingung durch. Kannst du? Cincinnati gegen Los Angeles.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 Krankheit hat in den Staaten sogar eine offizielle Bezeichnung: Superbolitis. RB und Country-Sängerin Mickey Guy... Kenn ich nicht. Hat RB und Country. RB und Country-Sängerin Mickey Guyton. Ist ja doch sehr ähnlich, RB und Country. Ja, <lacht> sowas von. <lacht> Wer kommt zuerst auf die Bühne, kannst du auch tippen: Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar. Oder Mary J. Blige. Das Favorit gilt Mary J. Blige. Ich wollte gerade sagen, die da zuerst. Denke ich auch, ja. Übrigens ja auch an Fun Facts. Ja, denke ich auch. Bis demnächst.